Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer. Ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast zum Interview. Das ist die liebe Anna Trökes. Hallo, liebe Anna. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Und ich bin sowas von happy und ich glaube ganz, ganz viele auch der Zuschauer, dass du hier bei dem Kongress dabei bist. Du bist ja ein absoluter Koryphäe im deutschsprachigen Raum, was Yoga betrifft. Du bist seit Jahrzehnten unterwegs in dem Thema und in der Erfahrung. Du hast unzählige Bücher geschrieben und ähm, du bist Ausbilderin, ähm, Lehrerin für Philosophie, Yoga-Philosophie, Yoga-Psychologie auch die Richtung. Deine Fokusthemen sind ja eben Pranayama, also Atem und Meditation, und ähm, du bist auch unter anderem meine Ausbilderin gewesen, während meiner Ausbildung als Yogalehrer. Und ich bin jetzt einfach nur ganz, ganz gespannt auf unser Gespräch. Ja, danke. Ähm, ähm, du hast uns auch einen Leitsatz, einen Leitgedanken mitgebracht, mhm. ähm, welcher dich dein Leben lang begleitet. Wie lautet er und wie, hast, wie hat dieser Satz dich gefunden? Mein Leitsatz ist, jeder Mensch kann Yoga machen, in jedem Alter, in jedem Gesundheitszustand, aus jeder Kultur. Das ist übrigens etwas, was auch die Quellentexte hergeben, das Yoga Sutra bzw. die Hatha Yoga Pradipika. Und ein Leitsatz für mich seit der Kindheit ist, Yoga hilft, wenn man übt. Und dieser Leitzeits-Yoga hilft, wenn man übt, habe ich über meine Mutter mitbekommen, die bereits in den 60er Jahren an der, in Berlin an der Volkshochschule Yoga übte, um mit den Folgen ihrer Kriegserlebnisse irgendwie klarzukommen. Und ich habe gemerkt, dass dieser äh, Yoga-Tag einmal in der Woche für sie ein absolutes Highlight war und damit auch für unsere Familie ein Highlight war. Und dann hat sie aufgehört zu üben, weil sie eine Autoimmunerkrankung bekommen hat. Und dann war auch die Wirkung weg. Mhm. Ich habe äh, nach einem Unfall äh, das wieder aufgenommen. Und bei mir hat es dann allerdings auch gewirkt. Solange ich übe, bin ich selbstwirksam. Und wenn ich aufhöre zu üben, merke ich einfach ganz deutlich den Unterschied. Mhm. Ja, ähm, die Erfahrung habe ich auch gemacht, auch jetzt gerade während äh, der Kongressvorbereitung. Also wenn man wirklich nicht täglich oder zumindest regelmäßig dazukommt, dann fängt an ja, zu zippen. Ähm, also nicht nur im Körper, aber auch die Seele und das Nervensystem. Genau, wird ja nicht mehr so. ne? <lacht> Funktioniert ja nicht mehr alles. Genau. Ähm, Du warst ja auch gerade beim SFR, äh, bei mhm. Sternstunde. Das ist ein, ja, hoch, wie soll ich sagen, also nicht nur sehr äh, bekannte ähm, Fernsehsendung und Serie ist das ja auch, ähm, aber auch ganz, ganz ähm, ja, spezielle Themen und auch... Gleich bei unserem Skobel in dem, im deutschen Fernsehen. Genau. Ja. ja, genau, genau. Danke, <lacht> danke. Und mhm. unter anderem hast du auch dort über unser ähm, inneren Wesenskern im, auf Sanskrit Svatma äh, gesprochen. Und würdest du uns jetzt hier erläutern, was das im Kontext vielleicht auch von Trauma äh, mhm deuten kann? Ja, ähm, es gibt diese Überlegung im Yoga, die über verschiedene Traditionen und durch verschiedene Jahrhunderte immer wieder auftaucht. Es gibt etwas in uns, das ist ähm, erreichbar für Leid und das ist das Ego. Das Ego die Persönlichkeit, die Person, also die Person, als die ich mich empfinde, dieses Ego, diese Persönlichkeit, als die ich mich erfinde und äh, auch in die Welt hineinbringe, die ist jederzeit zu kränken und zu verletzen und auch zu demütigen, weil das Ego für sich ganz tief drinnen äh, schon irgendwie weiß, dass es keine Substanz hat. Es ist ja nur ein Konzept. Ne? Es ist ein Konzept, das oder ein Konstrukt, besser gesagt, das auf Konzepten gründet, also ein konzeptionelles Konstrukt. Ähm, es, es hat in sich keine Substanz, keiner hat jeden Ego jemals in der Hand gehabt. Ja. Oder eine Persönlichkeit in der Hand gehabt. Ja, es sind Rollen, das sind äh, ist eben Performance, das sind Glaubenssätze, also alles auf einer völlig äh, konzeptionellen, aber unsubstanziellen Ebene. Ja, und etwas ganz tief innen drin weiß das. und deswegen hat uns das Yoga Sutra gesagt, dass diese dieses Asmita, also diese Vorstellung von mir als Person, immer im Team unterwegs ist mit tiefsitzender Unsicherheit und Angst, noch Angst vor der Vergänglichkeit. Mhm. Ja, das ist eine brisante Mischung und da sind wir natürlich äh, ganz stark zu traumatisieren, weil da sind diese Traumata und die nehmen wir als Person, also als, als Psyche, und verkörpert als Soma persönlich, Also ich denke mal, das ist mir passiert. Ja, es ist mir ja auch passiert und das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber es gibt, und das ist auch ein Konzept, aber ein wirklich sehr heilsames Konzept, darunter etwas, was äh, wie Yoga sagt oder zum Beispiel auch Jung sagt, ähm, das nicht zu erreichen ist. Das Kernselbst nennt man das heute in der Psychologie und im Yoga nennen wir das das Selbst oder Purusha. Es ist eine Ebene in mir, die ähm, gekennzeichnet ist durch Bewusstsein oder Bewusstheit und ähm, die natürlich auch verkörpert ist. Also Energie und Bewusstsein, ja. Energie ist dieser Körper, der ich bin, der durchdrungen ist von Bewusstheit und vom Bewusstsein. Und das ist gewissermaßen das Leben an sich. Und das Leben an sich ist wie Bewusstsein und wie Energie unantastbar. Mhm. Weißt du, da kann passieren, was will. Mhm. Kein Feind wird da hier rankommen. Die, die Bhagavad-Gita sagt uns, das ist mit Feuer nicht zu verbrennen, mit Wasser nicht zu ertränken, mit dem Schwert nicht zu erschlagen. Ja, Und wenn ich dieses Konzept für mich übernehme und wenn ich dieses Konzept immer weiter niere, dann komme ich zu der Überzeugung und vertraue darauf, dass es so etwas in mir gibt, eine heile Mitte, ein ein heiler Wesenskern, ein unverletzlicher Wesenskern, Patanjali nennt es auch, das Licht im Herzen, das von Leid unberührt bleibt. Ja, und selbst wenn ich weiß, das ist nur ein Konzept, kann ich sagen, dieses Ego, was verletzlich ist, was kränkbar ist, ist ja auch nur ein Konzept. Ne? Und ich ich wechsle über auf ein Konzept, das verletzbar ist, zu einem Konzept, was mir Schutz bietet, was mir Zuflucht bietet, wo ich mich in mir sicher fühle. Ja, das ist eine bewusste Entscheidung. Also ich wechsle über von einem Konzept zum anderen. Gewissermaßen eine kognitive Umstrukturierung. Ja, genau. von sich vom Boden zu einem sicheren Boden. Einem sicheren Boden. Ja. Ja. Und das eine ist... ist Genauso im Grunde genommen unsicher wie das andere. Aber das eine ist äh, beschwernisverursachend und das andere ist Erleichterung erschaffend. Und das ist das, was uns das Yoga Sutra anbietet. Ja. Ja, viele Konzepte, die dir Erleichterung verschaffen, die das, die unnötiges Leid verhindern. Ja, und Ich bin da total auf dem Boden, äh, gerade des Yoga Sutra, aber auch der anderen Quellentexte. Und diese Konzepte sind jetzt seit Jahrhunderten im Angebot und sie sind nicht irgendwo untergegangen im, im Laufe der Zeit, weil sie eben so hilfreich sind. Ja, und wie du gerade erwähnt hattest mit kognitiver Umstrukturierung, nicht wahr, nach Beck, das ist moderne Psychologie, sage ich mal, ähm, passiert aber genau das, was uns ja äh, Yoga seit so langem bereits anbietet. Also es wurde letztes das vielleicht in ein anderer, in ein, im Rahmen eines anderen Konstruktes, <lacht> aber ähnlicherweise beschrieben. Und ich kann von mir sprechen, ähm, auch als jemand mit Traumaerfahrungen, dass diese, ich kann das Konzept nennen oder Konstrukt nennen, aber ähm, diese, diese Bewusstheit von diesem ja, von dieser Möglichkeit hilft mir sehr und ich kann das auch sehr gut vorstellen, dass es so ist. Ähm, wenn ich das so betrachte als Baby, nicht wahr, komme ich auf die Welt und dann kommen die ganzen Erfahrungen, Einwirkungen und so weiter. Unter anderem auch ja, mit Gewalteinwirkungen. Auf jeden Fall entwickeln wir uns gewisse Strategien im, äh, im Verhalten, in Handlung, mhm. wie ich mit meinen Emotionen umgehe, wie ich mit meinen Bedürfnissen umgehe. Und das ist ja dann, was du gesagt hast, ne? das wird ja zu meiner Persönlichkeit, zu meinem Ego letztes Ende. Ja, also ich kann ja ein, ein Ego haben und mich als Opfer sehen. Und das habe ich mir angewöhnt und das gefällt mir jeden Tag wieder aufs Neue gut. Ich äh, stelle eher diesen Shakti-Aspekt in den Mittelpunkt. Und Shakti ist diejenige, die das Leben gestaltet, also das Denken gestaltet, äh, die Bewertungen gestaltet, die Einschätzung gestaltet, die Weltsicht gestaltet, die Ausrichtung des inneren Kompasses gestaltet. Und da wir Homo sapiens sapiens sind, haben wir nämlich mit dem zweiten Sapiens die Möglichkeit, das abzuwägen. Also wir haben dieses Stirnhirn, mit dem wir das machen können und wir können uns bewusst entscheiden, will ich diesen einen oder diesen anderen Weg gehen. Ja, und das denke ich, ist ein, ein riesiges Geschenk, was das Leben uns als Menschen gemacht hat. Mhm. Mhm. Wir können uns aus der Opferrolle befreien, wenn wir erkennen, dass wir, wenn wir in ihr verhaftet bleiben, ja, uns immer wieder selber Leid und auch Stress erschaffen, Ich kann okay. sagen, ja, das war, und ich weiß auch nicht, wofür das gut war, also war sich ja für irgendwie was gut, das hat mich auf den Weg geschickt, ich wäre nicht die, die ich bin, wenn ich nicht diese Erfahrung gemacht hat, hätte. Und äh, wir alle wissen ja aus unserer Erfahrung, dass gerade ähm, leidhafte Erfahrungen ja sehr, sehr wirkmächtig sind. Ja? Also da hört dieses Larifari vom Leben auf. Also da, da geht es wirklich zur Sache. Ja. nicht? Also da kommt wirklich die Frage auf, wie will ich damit umgehen? Und ähm, das äh, umzudeuten, in der Sinnhaftigkeit, das ist ja das, was in der positiven Psychologie das ganz Neue war. ja, Dass uns dieses Tool in die Hand gegeben wurde. Ja, nicht immer in der Vergangenheit rumstochern und sagen, ah, der war schuld, der war schuld, der war schuld. Das hilft doch nicht. Das, das erschafft immer wieder neuen Stress und schlechte Laune und äh, das nährt dieses Opferbewusstsein immer wieder aufs Neue sich zu sagen, okay, ich habe diese Erfahrung gemacht, das schult mich im Mitgefühl, das schult mich im Einfühlungsvermögen, das gibt meinem Wesen Tiefe und ähm, ja, das, man, wir können das wirklich anders betrachten. Ja. Und das, das ist ein Teil unseres Menschseins, das, das Potenzial unserer Menschlichkeit. Ja, ja genau. Und das, das heißt, dass wir uns selbst helfen können und ähm, uns selbst selbst wirksam machen können und yeah. vielleicht noch ergänzend, weil ich ja etwas hier mitgebracht habe. <lacht> ähm, in Yoga nennt man ja eben diese Ego und Persönlichkeit, sage ich mal, beziehungsweise wo halt die ganze Gedanken ständig herumschwirren, nicht wahr? The mind, ähm, chitta. Also man sagt ja auch nicht wahr, mhm. dieser der monkey mind. Und ähm, ich erkläre ähm, Betroffenen eben gewisse Situationen auch aus der, aus der frühen Kindheit mit Chitta. <lacht> und Chitta ist ja auch äh, bei Tatsan schon, nicht wahr, ein, ein, ein kleines Äffchen gewesen und ähm, kann ich mir wirklich auch gut vorstellen, gibt es ja dann eben ein kleiner, ein Träume dazu, also das kleine, letztes sind das Svatma, also unser unversehrter wir, ähm, welche tatsächlich in der Lage ist, mh, zwischen diesen zwei Welten zu schalten, was du beschrieben hast. Mhm. Genau ist das so. Ich, ich möchte da noch äh, ein anderes Bild nehmen äh, zu Chitta. Chitta ist ja das Feld, in dem sich die Aktivitäten des Geistes, also das Denken, das Fühlen, das Erinnern, das Planen, das Konzeptionalisieren, das Abwägen und so weiter bewegt. Ja. Ähm, Daniel Siegel, ein wunderbarer Bewusstseinsforscher und äh, klinischer Psychologe aus den USA, der übrigens ein dickes Buch über Mind geschrieben hat, wie auch über das achtsame Gehirn und so weiter, der... Ähm, gibt ein, anderes, also gibt ein, ein Bild für, für diesen Chitter Und seitdem ich mit diesem Bild unterwegs bin, ähm, merke ich, dass das ist eine richtige Erweiterung, eine große Hilfe. Nämlich, er spricht vom Feld der Möglichkeiten. Mhm. Und ich sehe, ich sehe eine ganz weite Ebene. Und mein Gehirn hat mir gesagt, die Möglichkeiten, das sind wie ähm, überall am Rand dieses Feldes, so, so Türen, die können sich öffnen, ja, und da wird etwas möglich. Dann gehe ich hier rein und dort rein oder dort rein oder die Tür geht auf, und es kommt etwas auf mich zu. Wenn ich stehe im Feld der Möglichkeiten, sehe ich natürlicherweise maximal 60 Prozent. Ja, ich habe ein sehr breites Blickfeld, ich sehe schon 60 Prozent, aber da hinten, die 40 Prozent, die sehe ich nie. Mhm. Aber wenn ich mich jetzt drehe, dann sehe ich einfach diese 60 Prozent oder diese. Und da hinten, die 40 Prozent, die sehe ich immer nicht. Ja. Ja? Also es sind ungeahnte Möglichkeiten, wo ich bewirken kann, dass sich Türen öffnen, dass, dass etwas, dass eine Möglichkeit sich eröffnet, das ist so ein schöner deutscher Begriff, oder dass etwas auf mich zukommt. Mhm. Ja? Und ähm, da habe ich einerseits äh, eine große, gro sehr, sehr große Handlungsspielräume und ich kann auch immer wieder neu probieren. Und zum anderen gibt es immer da hinten noch die Überraschung, ja, wenn ich in dieser, in dieser Offenheit, in diesem offenen Gewahrsein, in diesem Chitter, in diesem Feld der Möglichkeiten stehe. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Also kann sich mir einfach ganz viel eröffnen an Erkenntnis, an Einsichten, an Umsetzungsmöglichkeiten. Und das macht mich einerseits zum Mitspieler in diesem Spiel. Und zum anderen ähm, kann mir auch so gut zugespielt werden in dieser Offenheit. Verstehst du das? Ja, ja. da können, da können äh, Erinnerungen kommen, da können Gedanken kommen, da können Lösungsmöglichkeiten sich eröffnen. Also dieses Bild ist, ist, also diese Tür geht zu. Ja, da ist wieder etwas, das kenne ich, das wieder die Tür zugegangen. Zu wenn ich in, in diesem offenen Gewahrsein bleibe, erlebe ich immer wieder, dass wenn die zugeht, diese zugeht, dann geht eine andere auf. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denke ich, weil durch, das Trauma, ich nicht. Genau, und durch Trauma geht unser Blickfeld komplett zu, nicht wahr? Ja, genau. Also Tunnel oder wie bei den Pferden, nicht wahr, wo diese Scheuklappe ist. Und ähm, tatsächlich nehmen wir überhaupt nicht mehr wahr, was alles noch letztes Endes da ist, zu entdecken oder überhaupt andere Alternativen, um. Mhm. dadurch geht auch motivation verloren <lacht> nochmal was zu tun mhm. also das, ähm, das gefällt mir sehr das bild so kannte ich nicht und ich assoziere dann gleich sofort ja mit diesem ähm, ja, möglichkeitsraum ähm, zu dem begriff absichtslosigkeit ich, ich, ich kann ja. Ja ganz gut daran anknüpfen ja die absichtslosigkeit gehört ja zum offenen Gewahrsein, dem offenen Gewahrsein, mit dem ich dem Leben begegne und auch mir selber immer wieder begegne, um eben offen zu bleiben für ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Möglichkeiten ähm, zu bewerten, einzuschätzen, aber auch ähm, zu entscheiden. Nicht? Ich, ich kann mich hierfür und dafür und dafür entscheiden. Ähm, absichtslos heißt, ähm, ich kann ja sowieso immer nur das tun, was ich im Moment verstehe. Ähm, und ja, ja, das ist eigentlich gut. So, so gut, wie ich das im Moment blicke und verstehe, kann ich nur entscheiden und handeln. Ich kenne ja nie... Die ganze Komplexität eines Zusammenhangs kann ich einfach nicht erkennen. Und die, die Bhagavad-Gita sagt da ja ganz schön, also es sagt Krishna, Arjuna, ähm, du kannst die Komplexität der Situation nicht verstehen. Was du aber tun kannst, ist, mach das, von dem du den Eindruck hast, dass es im Moment Getan werden muss. Also tu das, was getan werden muss. So wie du das jetzt verstehst. Und dann tust du das. Und dann entsteht daraus etwas. Und dann kannst du wieder darauf schauen. Und sehen, war das jetzt zielführend und problemlösend oder auch nicht. Und dann kannst du in dem nächsten Schritt das ja wieder korrigieren, wenn es noch nicht, ja, in die richtige Richtung ging. Und so, also, wenn, wenn ich zu fixiert bin auf eine Absicht oder auf ein Ziel, ja, dann renne ich mich eben so schnell fest oder bin ganz schnell frustriert, weil es das nicht war. Und so bin ich gewissermaßen wie ein Kind, das Laufen lernt und das macht seine Versuche ganz aus sich heraus. Ja, ganz, ganz sicher geht es in die richtige Richtung, aber es fällt immer wieder hin. Und dann steht es auf und macht die nächsten Versuche und probiert was anderes. Und manchmal ist es auch ungeduldig und zornig und äh, es kann manchmal darüber reflektieren. Aber es beruhigt sich dann auch wieder, macht die nächsten Versuche, bis es irgendwann in dieser zielgerichteten Absichtslosigkeit ja, ja, ja, ja. schaffen kann. Das ist, das, das ist, das ja? das ist das Begriff. <lacht> Genau. Ja, das ist in uns angelegt, also es ist ganz tief in unserem Nervensystem angelegt und ich ähm, nehme das immer öfter auf, je, je älter ich werde, weil ich merke, dass das ein sehr guter Ansatz ist. Ähm, wie gesagt, wenn, wenn ich mich zu sehr auf die Ergebnisse konzentriere, dann, also die ich erwarte und überhaupt auf Erwartungen konzentriere, dann bin ich eben ganz schnell im Stress. Und in der Absichtslosigkeit handle ich genauso, aber es ist wie ein Versuch. Ich probiere es erstmal. Mal sehen, wo es hinführt. Ja, und wenn nicht, was du einen Versuch? Super, ich habe es wenigstens probiert und dann kommt der nächste Versuch. Ja, und ähm das sehr erleichternd. Ja, ja, also total, weil ähm, wir befreien uns selbst dadurch. Also, wenn ah. ich eine Haltung habe, ja, wir befreien uns selbst. Wirklich, und auf dem Weg und auf dem Pfad der Heilung, ähm, genau, wird es leichter. Also, ist dann alles, ähm, ich erzähle vielleicht eher andersrum, ähm, sobald ich, das ist ja meine Erfahrung auch, wenn ich, wenn ich, das loslasse im Sinne Erwartungs, also kein Erwartungshaltung, sondern mal schauen, was kommt, dann erlebe ich bis heute am häufigsten, dass ich mit mir eins bin. Hm. Eben diese Chitta, also mit, mit den, Pers eher, ich spreche jetzt eher Ego und Persönlichkeit, ja, diese heutige Form, auch durch Trauma geprägt. Aber eigentlich ausgeschaltet ist, ja, sondern dann kehre ich zu Gewahrsein und eben zu, zu, im, im Moment zu mir zurück. Es hm. ist ein, ein, ein, ein Wahnsinn. Du stehst in der Mitte ja. und du bist einerseits eingebunden in das Leben, das so komplex ist, dass da, da geschieht uns ganz viel, aber in, in der Mitte des Feldes der Möglichkeiten bin ich. Bin ich, bist du Shakti. Das, was gestaltet. Das, was aktiv bewusst wählt. Das ist Vritti. Vritti kommt von der Wortwurzel wählen. Die Aktivitäten des Geistes, ja. Das Wort Vritti kommt von der Wortwurzel wählen. Und das Yoga Sutra sagt uns gleich, wir, bevor uns die, die Vrittis noch vorgestellt werden, jede Aktivität des Geistes trägt in sich das Potenzial, dass es uns zu Beschwernis führt, also in die Erfahrung von Beschwernis oder in die Erfahrung von Erleichterung. Mhm. Das ist wählen. Ich wähle. Ja. Ich wähle. Ja. Ja. Wie bewerte ich das? Wie schätze ich das ein? Wie ordne ich das ein? Ja, das sind, das sind unglaubliche Spielräume. Und ich denke, es ist mir so wie eingebrannt wir wissen ja alle, dass tibetische Mönche in chinesischen Gulags oft massiv gequält worden sind. Sie sollen den Buddhismus abschwören, den Dalai Lama abschwören, überhaupt so ein älterer Mönch dann beim Dalai Lama äh, vorspricht und er fragt ihn, ja, wie geht's dir denn so? Du warst jetzt ganz lange in so einer Haft und was, was hat dir denn da geholfen? Und er sagt natürlich, ich habe eine innere Zuflucht gehabt. Das ist ja bei den äh, Buddhisten dann nicht das Selbst, sondern das ist diese Erfahrung, ich bin substanzlos. Ja, das ist aber vielleicht nur ein anderes Wort für, für, die, für dieselbe Zuflucht. Und dann fragt, der Dalai Lama, ihn und was war in all diesen Jahren deine schlimmste Erfahrung? Jetzt erwartet man natürlich, dass er sagt, da hat mich einer ganz besonders gequält und so. Der Mönch sagt was ganz anderes. Er sagt, es war der Moment, wo ich gefürchtet habe, mein Mitgefühl für den zu verlieren, der mich so gequält hat. Mhm. Und das saß, oh wow. Dann dachte ich, es gibt etwas, das ist stärker, ja. Wenn ich im Mitgefühl gegründet bin, dann habe ich etwas, was mich als Person ähm, immer wieder empowert. Ja? Ich, ich bin immer Mitgefühl, immer am Hebel. Verstehst du das? Ja. ja. Ich bin kein Opfer mehr. Ja? Ja. Also da ist einer, der, der misshandelt mich, der quält mich, der behandelt mich schlecht. Und ich gucke den an und denke, meine Güte, muss dieser Mensch das nötig haben. Und ich bleibe bei mir und total in meiner Souveränität und in meiner Autonomie. Ja, ja. das hilft. Mir, das ist eine Kraftquelle, die ist... Ich meine, man muss die antrainieren, nicht? man muss sein ganzes Gehirn da verändern im Laufe von Jahren. Aber ich denke, wenn man da hinkommt... In dieses Mitgefühl, Selbstmitgefühl und Mitgefühl, dann äh, kann man für sich selbst in der Bewältigung von was immer auch unglaublich viel bewirken. Ja, vor allem, ich sehe auch, ähm, dass Mitgefühl und Selbstmitgefühl der erste Schritt auch zu Selbstliebe ist. Ja. und so schwierig ist, nicht wahr? Und dann sind wir auch ein bisschen schon bei dem Begriff Ahimsa, mhm. nicht Gewalt, nicht wahr? Ja, um, weil... Was äh, dazu, genau. Ja, Ahimsa, dieses... Das hat ganz viel mit der Absichtslosigkeit zu tun. Ahimsa heißt auch ähm, gewissermaßen, sich selbst wie eine eine begleitende, freundliche, gütige, wohlwollende, ähm, geduldige und fehlerfreundliche Person durch all die Prozesse begleiten. Ja? Nicht, nicht permanent von sich verlangen,, dass man jetzt jetzt sofort auf der Stelle diesen und das und jenes macht, sondern ich, ich finde diesen Begriff der Fehlerfreundlichkeit so wichtig. Ja man wird natürlich, weil das, man hat ja neuronale Netzwerke zu den Erfahrungen gebildet. Man wird immer wieder zurückfallen, ja wenn der Stressor besonders stark ist, aber man kann es auch im nächsten Moment erkennen, ich bin zurückgefallen und ja, ich weiß, dieser Stressor war sehr stark. Und dann kann man sich aber sagen, ja, und ich bin in der Lage, damit umzugehen. Ja, und das ist nicht dieses Strenge, dieses Ungeduldige, dieses, jetzt reiß dich mal zusammen, ähm, was ja gar nicht wirkt. Ja, sondern es ist wirklich man, man, man gestaltet sich einen Teil der eigenen Person als dieses wegbegleitende was einen dann so wie an der weißt du wie so von hinten an der Schulter nimmt und sagt komm Anna das war's jetzt gerade nicht aber macht nichts ja wir gehen nächsten schritt wir schaffen das und patanjali sagt uns dann ja im yoga sutra äh, schau auf die beispiele ja, da sind Menschen, die haben ganz andere Dinge erlebt als du und die haben sich, in, indem sie bei immer wieder zu sich zurückgekommen sind, die haben sich das Wichtigste bewahrt, ihre Würde, ihre Autonomie. Und das ist in dir angelegt, das sind jedem Menschen angelegt. Das kannst du auch. Ja. Wir schaffen das. Wir gehen einfach den nächsten Schritt. Ja, es war gerade Moment des Rückschritts. Macht nichts, jetzt gehen wir den nächsten Schritt ja. weiter. Und dadurch entsteht Resilienz. Und Menschen haben in sich ein Potenzial für Resilienz, oft auch Ressourcen, von denen wissen sie nichts, aber da kann man sie coachen, ja, das kann man ihnen beibringen, da kann man sie trainieren. Und sie, jeder Mensch kann resilienter werden. Bezogen auf das, was ihm im Leben passiert ist. Und Resilienz ist was Wunderbares, wenn man sich in seiner eigenen Resilienz erfährt, wieder in seiner Würde, in seiner Autonomie, ist man in der Erfahrung des Menschseins. Ja. Verstehst du? Ja. Das, Ja, ja das, das ist, das ist ein, ein ganz, ganz, ganz großer Schatz. Das ist ein wirklicher Schatz. Das ist etwas, was uns Yoga, aber auch Buddhismus gegeben hat und jetzt die moderne, positive psychologie und die ressourcenorientierte psychologie ja uns zurückgegeben hat dort also das ist das wo wir Mensch werden ja ja wollte ich genau Nicht spielball auf dem billardtisch des lebens wo immer irgendeiner schubst und so weiter nein ich bin irgendwann der stab und ich bin diejenige die den stab in der hand hat ich bin das shakti dieses leben gestaltet alles wir sind jetzt noch zwei, zwei Begriffe dann dazu also sofort gekommen weil du sagtest mit Autonomie also das ist für mich was du jetzt so beschrieben hast ist schon fast ein von Außenwelt unabhängige Autonomie wo ich immer mhm. sicher bin und Autonomie wissen wir das ist eine der vier Grundbedürfnisse also das ist wirklich mhm. angelegt und ähm, was mir noch an an Gedanke kam ähm, das ähm, mh, mh, mh, mh, mh. mit der Autonomie würde, würde auch, aber jetzt weiß ich, wo du gesagt hast, ähm, ja, Anna, das war jetzt mal ne? nicht so. Mhm. Ähm, das, das hat mich sofort daran erinnert, was jetzt heute in der in der moderne, auch ganzheitlichen Traumabegleitung als Beälterung, Nachbeelterung genannt wird ja. und das ist genau diese Haltung also wo ich ja mit mir selbst wirklich mit Mitgefühl und und Liebe zu mir selbst in der Annahme umgehe Nachbeelterung es gibt dann noch ein anderes Wort mit dem ich bekannt geworden bin in letzter Zeit und das heißt Einhegen ah. bestimmte auch unangenehme und schmerzhafte Erfahrungen liebevoll einhegen. Hier kriegt ganze laut, liebe Hanna. Einhegen. Es, ist, es kommen mir die Tränen, ja. Aber das mache ich. Das macht keiner für mich. Ich hege das ein. Ich nehme das auch zu mir und sage auch du Schmerz. Kummer, Trauer. Auch du gehörst zu mir. Ich nehme dich. Ich hege dich ein in mein Leben. Mhm. Ach, das ist Ich finde, das ist so ein wunderbares und so ein heilsames Bild. Oh. Mir ist <lacht> jetzt gerade aufgefallen, dass du tief eingeatmet hast. Und das war wieso ganz, ganz von auch wieder von tiefen befreiendes ausatmen und mhm. ich möchte jetzt zu einem deinen auch lieblings oder fokusthemen ähm, zu pranayama vielleicht äh, fragen ähm, was du aus diesem schatz und reich für Menschen mit traumaerfahrungen und traumafolgeerkrankungen wie auch depression empfehlen würdest ja, wenn das, wenn, die, wenn, wenn das Flashback sich anschleicht, kommt ja, nee, es, ist, es hat immer so einen ganz kurzen Vorlauf, bevor es richtig losdonnert. Wenn ich dann auf Atmen zurückgreife, habe ich eine Möglichkeit zu deeskalieren. Und es kann, kann ja einfach nur seufzen und tief aufatmen und durchatmen sein. Das ist eine Möglichkeit. Also jeder Mensch hat ja irgendwie vielleicht auch einen Gegenstand. Bei, bei mir war es immer der Teppichklopfer. Wenn ich nur ganz harmlos irgendwo einen Teppichklopfer gesehen habe, dann kam es schon. Ja? Und, <lacht> Annachen, beruhig dich. Das ist ein Teppichklopfer, der hat nichts mehr mit dir zu tun. Aber es geht über den Atem. Wenn ich nicht mache, kann ich mir bis hinterher nicht sagen, da bleibe ich in diesem, ja, hinteren Vagus drin stecken und so gehe ich wieder in den vorderen rein. Das ist der Sympathikus, der, aktiviert, genau, ja, der bewegt es. Und wenn ich in sowas feststecke, ja, das passiert ja auch, weil ich habe ja zum Beispiel auch eine lange Geschichte von Depressionen, jetzt... Keine Ahnung, ob das was mit den Traumata zu tun hat. Bei mir war es eigentlich eine Schilddrüsenunterfunktion. Die kann aber auch darin gegründet sein. Ist egal. Ja, auf jeden Fall, wenn ich daran festgesteckt habe und ich habe gemerkt, ich gehe in ein äh, schnelleres Atmen, zum Beispiel auch nur ein angedeutetes Feueratmen, verändert sich sofort die Energie. Ja, das ist einfach so, das ja. geht über das vegetative Nervensystem und ich ähm, habe da sowas wie so ein Mischpult mit der Atmung, mhm. <lacht> wo ich mich aus einem Zustand in einen anderen reinatmen kann. Ja. Man kann sich aber den Arten aktivieren und beruhigen und das ist äh, evidenzbasiert seit Jahrtausenden. Das ist eben auch schon so lange äh, beschrieben und heute ist es wissenschaftlich belegt. Ja. Das ist sehr hilfreich. Oder auch mal die Luft anhalten und in der Atemfülle bleiben und sagen, ich verbinde mich hier wieder mit der Fülle, ich gucke gerade auf das Gefühl vom Mangel. Aber da ist Fülle und tatsächlich ist es ja so, dass das hebt. Das passiert alles nicht sofort und auf der Stelle und das Yoga Sutra sagt uns ganz klug, Übe diese Strategien ein, wenn es dir gerade, wenn du im grünen Bereich bist, wenn es dir gerade gut geht. Und übe die wieder und wieder und wieder ein in Klammern, schafft dir dazu ein neuronales Netzwerk und dann probier das mit äh, geringem, äh, also niedrigschwelligem Stress aus und äh, dann wird dir das nach und nach auch in, in Ganz bedrohlichen Situationen zur Verfügung stehen. Und wenn ich sofort auf der Stelle, macht es nichts, aber vielleicht fällt es den Minute später ein. Ja, ja. Ich merke einfach, und das ist das Wesentliche, ich erzeuge Selbstwirksamkeit. Also ich verstehe, was mir hilft und ich verstehe, was ich mir selber Gutes tun kann. Und da gibt es ein wunderbares Buch, von einer Therapeutin, die mit Stephen Porch zusammengearbeitet hat in der Polyvagaltheorie. Deb Dana heißt diese Frau. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Polyvagaltheorie in der Therapie. Und sie hat dazu eine ganze Reihe von Fragebögen entwickelt, wo ich für mich checken kann, was sind die, die Situationen, die fühlen mich immer wieder in das Leid, die leidvolle Erfahrung rein. Ich werde da sehr genau, ich werde da sehr differenziert. Ganz viel Viveka Unterscheidungsfähigkeit ist gefragt. Und dann fragt sie, welche Strategien kennst du bereits, um dir daraus zu helfen? Ja, man schreibt es auf, das ist ja ja dann auch wirklich zu Ende gedacht, was kannst du für dich selber tun, Was kannst du? Äh, wen kannst du fragen, wer kann dir dabei helfen, welche Ressourcen kannst du anlegen, kleine Ressourcenkoffer kann ich mir erschaffen, das sind Melodien, Sprüche, Mantras, äh, Artenübungen und so weiter und ich mache mich wirklich fit für den nächsten Anfall. Ja, und das ist eine ganz großartige Art und Weise, damit umzugehen. Und ich kann dieses Buch von, von Deb Dana wirklich nur sehr, sehr empfehlen. Das ist wirklich ein praktisches, ein alltagspraktisches Tool. Und da kann ich, ähm, was ich in der Psychotherapie gelernt habe, in der Traumatherapie, im Yoga, alles das kann ich da einpflegen, weißt du? Aber es ist wie so ein, ähm, wie so ein Formular. Ja, ja, ja. Super gut. Ja. Und ähm, ich möchte auch, also sogar zwei Bücher empfehlen, ja. Und die sind aber von dir, <lacht> liebe Anna. Weil ich habe hier ja. nämlich zwei. Ja, gleich zwei. Weil ich liebe, ja. ich liebe sie. Und hier in diesem. Ähm, Leider nicht mehr. Bitte. Es gibt es nicht mehr. Ich kaufe gerade die Rechte zurück. Wirklich? Wir möchten das äh, dann bei Uwe Barth wieder rausbringen. Aber das ist, es gibt kein einziges Exemplar mehr von diesem Buch. Der Verlag hat es aus dem Programm genommen. Was? Ja. Aber also das ist, ich finde das verheerend. Es ist verheerend. Gerade wollte ich auch sagen, ja, du beschreibst auch gerade in diesem, im Kontext von Yoga, ähm, oder bei Depressionen, ja. Ja, sehr, sehr bildhaft. Auch die polyvagal ja. Mhm. Und wie man das eben zunutze machen kann. Und da gibt es auch hier ganz, ganz viele Übungen da drin. Und zweite ist ja das hier. Also ja. Selbstheilung, beziehungsweise ja, wie aktiviere ich auch die Resilienz oder fördere mhm. ich. Und ähm, beide, ja. Also ich, ich, ich liebe diese Bücher. Und du sagst, die gibt es nicht mehr. Das Depressionsbuch gibt es nicht mehr, die Selbstheilung gibt es noch. Aber das ist das ist Stress-Yoga gibt gibt's noch, das war ja eine Reihe. Es ging okay. los mit stress yoga dann kam -Yoga. Depression, dann kam Selbstheilung genau. und äh, die, die drei, die arbeiten ja ganz eng zusammen. Okay. Ja. Mhm. Und das bedeutet jetzt, dass du das nicht mehr verlegen darfst, oder wie? Äh, Ich, ich kauf, also ich bekomme gerade die Rechte zurück und ähm, es wird, wird gerade eben verhandelt. Und dann äh, werde ich mit diesem Text noch mal arbeiten können. Ich werde ihn noch mal ein bisschen anpassen an ein paar neuere Erkenntnisse. Und dann soll es aber wohl erst nächstes, übernächstes Jahr bei Owe Bart rauskommen. Also wir möchten auf jeden Fall ähm, dieses Wissen weiterhin ja. verfügbar halten, weil es so wichtig ist. und ähm, Aber ich... Lehre ja darüber auch ständig, nicht? Also das ist, das ist die frohe Botschaft, mit der ich gewissermaßen unterwegs bin. Also nicht nur Yoga hilft und jeder kann es machen und wenn man übt, dann ist es tatsächlich sehr sehr wirksam, sondern ähm, auch mit welchen Konzepten kann man sich unterstützen, mit welchen Methoden kann man sich unterstützen? Ja. Dafür braucht man dann den Lehrer, der der das mit einem einübt. Mhm. Die Geschichten dazu erzählt und die persönlichen Erfahrungen erzählt. Ja, weil das Lernen ankert ja nur in einem Menschen, der was lernen will, wenn er irgendwie emotional erreicht wird, wenn es für ihn bedeutungsvoll ist und wenn er das Gefühl hat, es geht ihm was an. Und vor allen Dingen wie Hüter sagt, wir lernen nur, wenn wir das Gefühl haben, dass es uns mit dem Gelernten hinterher besser geht. Ja, ja. Hm. Also eine gewisse. Nutzen. <lacht> ja, ja, ja natürlich, das ja für die Motivation ist das wichtig, dass man ja immer noch absichtslos, weil besser gehen ist ja irgendwie so ein weites Feld. Also da kann ich jetzt nicht Ziele setzen, aber ich kann schon was tun, um mich aus einem Unbehagen, also um das Unbehagen in mir zu mindern, um mich zu etwas mehr Wohlbefinden hinzuführen auf jeden Fall. Ja, liebe Anne, was wünschst du dir in deiner Arbeit oder um deine Arbeit herum? Ja, nach wie vor die Möglichkeit, viele Menschen zu erreichen. Ja, ich, ich habe ja nicht nur die frohe Botschaft, also mit den Konzepten und den Methoden, sondern ähm, was vielleicht genauso wichtig ist, wenn nicht vielleicht wichtiger ist, ist, dass ich damit jetzt über Jahrzehnte Erfahrung gemacht habe. Ja. Und zwar nicht nur bei mir und für mich, sondern ich habe ja auch über Jahrzehnte hinweg Menschen begleitet mit diesen Konzepten und mit den Methoden. Und ich habe gesehen, wie Menschen sich aus ganz tiefen Sümpfen, ja, bedingt durch ihre Prägungen, durch ihre Erfahrung haben heraus.. Arbeiten können oder besser gesagt, sie sind aus ihnen herausgewachsen. Sie haben den Sumpf irgendwann genommen wie eine Lotuspflanze als einen Wurzelgrund, der immer noch ganz viel Nährstoffe hat und aus dem heraus man eben wachsen kann und erblühen kann. Mhm. Dieses Flourishing, was mhm. die positive Psychologie so propagiert, ja. Und ähm, wenn da kein, kein Grund ist, in dem ich wurzel, was immer das ist, dann wachse ich eben nicht. Und ich kann jeden Boden äh, umdeuten in einen Kompost oder Dumm kaufen oder so, aus dem heraus ich dann eben mich nähren kann. Ja, das ist eben Shakti. Ja, das, ist, das, ist die, das, das ist die Autonomie des, des Wählens. Verstehst du? Das ist uns sapiens sapiens, uns homo sapiens sapiens gegeben. Lass uns das doch mal nutzen. Ja, ja. Meine, meine allerletzte Frage. Was möchtest du den zuschauenden Zuhörern mit auf den Weg geben, liebe Anna? Do your yoga. <lacht> <lacht> Zitat von meinem sehr geschätzten Kollegen Mark Wittwill. Do your yoga, also mach dein Yoga. Ja? Diese Katscha hat gesagt, Yoga ist die Wissenschaft, vom menschlichen Sein. Und jeder Mensch, der sich auf den Yoga-Weg begibt und sich dieser Wissenschaft mit den Konzepten und Methoden anvertraut, wird, weil es eine Wissenschaft ist, dieselben Erfahrungen machen. Es wird ihn von den leidhaften Erfahrungen allmählich wegführen, zurück auf das Feld der Möglichkeiten. Dort können wir wählen, dort können wir das Leben wieder gestalten. Und das ist das, was das Leben von uns will. Wunderbare abschließende Worte. Ich danke dir sehr, liebe Anna, für dieses philosophisch-psychologische Gespräch und ja für deine Berichte, für deine Erläuterungen und für dein Wissen. Und sehr gerne. Na, danke, dass du mich gefragt hast. Danke für das Forum. Ja, ja. danke <lacht> alle die da zuhören. Ja. Bin jetzt ganz besiegt für den ganzen Tag. Okay, dann verabschieden wir uns jetzt, liebe Zuschauer und Zuhörer. Genau. Und tschüss. Ja. Namaste. Namaste. Namaste. Nein, ich habe das nicht aufgenommen.